Was passiert, wenn Sie in Ihrer Beziehung Reizworte aussprechen? Es ist, als ob Sie einen soundundurchlässigen Stöpsel direkt in beide Ohren Ihres Partners platzieren. Deshalb kommen danach alle Ihre wichtigen Worte nicht mehr an. In anderen Worten, all Ihr Bemühen Ihrem Partner etwas klarzumachen prallt an den Stöpseln ab. Ja, den Sie selbst gesetzt haben. Deshalb ist es nicht eine Frage, ob Sie die schlimmen Worte sagen dürfen, sondern dass es zu Ihrem Nachteil ist, wenn Sie es tun.